Ein bisschen kalt ist zwar schon noch, aber heute ist Aschermittwoch. Aschermittwoch, in Bayern auf jeden Fall, beginnt halt die Fastenzeit. Und ja, da muss man über ein Thema reden, das normalerweise unangenehm ist. Vor allem nach dem Fasching, Karneval und so weiter, nämlich Wassertrinker. Also Wassertrinker ist garantiert kalorienfrei. Jetzt mal im Vergleich zu Obst zum Beispiel und äh, vor allem Alkohol. Aachen. Ja, 20 Bananen, wenn es essen, sind es Absuffer, da können sie seinen Führerschein auch abgeben. Also, Wasser ist bekanntlich der ideale Ausgleich für Sünden. Ja, und die haben wir jetzt gerade hinter uns nach dem Fasching. Und, da muss man aber jetzt mal drüber reden, es gibt große Unterschied bei Wasser. Und das geht bis in die Weltanschauung hinein, was da rumgestritten wird. Also was auch die besonders krass diskutiert wird, sind Mineralien. Also Mineralien im Wasser sind eigentlich was vollkommen Natürliches. Und je weicher der Stor ist, durch den das Regenwasser letztlich bis zum Grundwasser sickert, desto mehr Mineralien lösen sie drin auf. Weil Wasser ist halt ein großer Mineralienaufsauger. Komischerweise gilt dabei die Regel: je weicher der Stor, desto härter wird das Wasser. Und es gibt nur einen zweiten Faktor, je weiter oben das Wasser gewonnen wird, also zum Beispiel auf Bergen, wo Gletscher sind, desto mineralärmer ist es. Aber davon reden wir jetzt nicht. Zum Beispiel gibt es dann Vulkangebiete mit unheimlich harten Storso, die halt kein Wasser durchlassen. Und dort, in diese Gebiete gibt es dann ein sehr, sehr extrem weiches Wasser. Was machen eigentlich die Viecher, wenn es ums Wasser trinken geht? Also, die sind vielleicht nicht so wählerisch. Oder doch. Also, wenn die Viecher die Auswahl haben, dann trinken die meiner Meinung nach eher Wasser aus Pfützen oder aus irgendeinem Gewässer, das schon Mineralien aufgenommen hat, das schon ein bisschen trüb ist. So wie meinst, ich bin auch Viech. Also, ich habe jedenfalls noch nie ein Viech gesehen, das, wenn es regnet, Zunge rausstreckt und das Regenwasser direkt aufnimmt. Die warten immer, bis das eine Zeit lang ist, weil dann hat es ein paar Mineralien. Also mehr, mehr als Menschen, wir haben ja die Wahl, was wir trinken. Wir kennen vom total entmineralisierten Wasser trinken, von einer Umkehrosmosanlage, von einem Destillierer und so weiter. Oder wir kennen auch Wassertrinker, das zusätzlich mit Mineralien angereichert ist. Wie es du, wenn mir das besser schmeckt. Aber gut, ist, über Wasser kann man alles Mögliche sagen. Man kann auch dran glauben. Ja? Es gibt Wunderwasser, wunderbewirkende Wässer. Und selbst wenn die Naturwissenschaftler da sagen, Hä? was? Wunder? Nein, wir finden da nichts. Der Glaube versetzt in dem Fall keine Berge, sondern Mineralien, wunderbarer Art. Oder was sonst noch an metaphysischem Wasser drin ist. Also da kann dann das Wasser Wein werden oder sogar Blut. Und wenn man einen Tropfen Weihwasser auf wird, Stirn tut, dann glauben manche, dass sie einen Resunden losgeworden sind. Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Naja, also mit einem Wassertropfen braucht man in Bayern gar nicht anfangen, wir trinken Unsere Getränke meistens aus größeren Gefäße, also mindestens eine halbe. Und was für uns wichtig ist in der Fastenzeit ist, dass man vor allem Pfui trinken. Pfui. Pfui hilft in dem Fall. Pfui beim Putzen. Das ist die Reinigungswirkung vom Wasser, auf dem wir Na gut, es gibt eine Menge Angebote an Wasser, man fragt sie vielleicht manchmal, ist wirklich notwendig. Dass man das Wasser über so weite Strecken transportiert. Weil die ganzen Flugzeuge, die Schiff, die LKW und die Autos, mit denen das Wasser um die halbe Welt rumkarrt wird, ja, was machen die letztlich? Abgase, saurer Ring. Und der saure Ring schaut letztlich ja, sogar dem Meerwasser. Also, das ist nichts. Naja, es ist nicht ganz unwichtig, wo das Wasser herkommt. Bei uns in Mitteleuropa ist das natürlicherweise vorkommende Wasser meistens relativ hart. Insbesondere hat es die Ionen, Calcium und Magnesium. Die reichen sich hier sehr sehr deutlich im Wasser an. Das sieht man an die Wasserkocher, wird die schnell verkalken. Übrigens, das Calcium da drin in dem Wasser, das kommt von Korallen aus den Urmeere, die früher hier mal da waren. Also Sie müssen nicht sie Korallenkalzium holen, das irgendwo von Okinawa äh, im Pazifischen Ozean da herflirren lassen. Das ist bei uns natürlicherweise schon im Wasser drin. Kostenlos. Bei uns in Bayern steckt wahnsinnig viel von dem Kalzium in, in die Böden. Und das Gras, wo die Kühe weiden, das wiederum saugt das mit Hilfe vom Wasser aus dem Erdreich raus, das Kalzium. Und deswegen schmeckt die bayerische Milch so gut. Also eine Milchkur, die braucht ungefähr 100 Gramm Kalzium am Tag. Und in einem Liter Milch sind 1,2 Gramm drin. 1,2 Gramm, das ist genauso viel wie ein Mensch über 50 Jahre oder wenn man schwanger ist oder stillt, jeden Tag an Kalzium braucht. Also den Bedarf kennt man natürlich auch mit 2 Liter Contrex Mineralwasser stillen. Also die 1,2 Gramm. Aber wenn man jetzt dann ein Calcium -Arms Mineralwasser hernimmt, wie zum Beispiel Wolfig, da dann für den Tagesbedarf 100 Liter braucht. Er. Also da verstehe ich dann schon, warum die Umkehrosmose-Leute sagen, ja, ja gut, also da kriegst du dann nicht genug Mineralien. Ja klar, wenn ich umkehrosmose ganz ohne Mineralien oder so ein -Wasser, das wohlweg trinkt, ja, da kriege ich wirklich keine Mineralien, weil ja keine drin sind. Also, da muss man sich schon überlegen, von welchem Wasser man eigentlich jetzt redet, wenn man so einen kas verzapft. Also, mit dem Wölbeek 100 Liter können niemand saufen, also dann nehmen wir es halt lieber 100 Gramm Emmentaler dazu. Dann haben Sie ihre 1,2 Gramm Kalzium am Tag ah. Das Problem jetzt mit der Fastenzeit ist natürlich, der Kas ist natürlich fett. Und das wollen wir eben gerade nicht die vollen Kalorien und vor allem... Das ist, passt jetzt wirklich nicht so furchtbar gut in die Fastenzeit. Äh, was die wenigsten übrigens wissen, dass menschliche Muttermulch, die hat viel weniger Kalzium also Kurmulch. Also für den Tagesbedarf Kalzium müsste ein Mensch mit 50 Jahren 3,75 Liter Muttermulch am Tag trinken. Das soll wir mal schauen, wo er die herkriegt. Jetzt habe ich ja schon von den Korallen geredet, von den Urmeere und deren Kalzium, äh, Korallen sind übrigens Lebewesen, falls Sie das nicht wissen, das ist nicht bloß das weiße Pulver, die wohnen da drin, also das sage ich deswegen, weil es gibt ja einen Haufen Leute, die rumbehaupten, also Mineralien im Trinkwasser sind völlig überflüssig, weil die anorganisch sind, die sind sogar ballast, wenn man es nicht aufnehmen kann. also nicht von Lebewesen stammen. Ja, was sollen wir da sagen? Ich habe es ja schon gesagt, das kommt von Lebewesen ins Wasser. Und die haben es auch aufgenommen. Und das Gras nimmt es auch auf, das die Kur dann frisst, um das viele Kalzium in die Milch zu transportieren. Na gut. Äh, schauen wir uns mal die Fakten an. Da gibt es zum Beispiel den österreichischen Mineralwasserhersteller Montes. Der hat da Gutachten von der Universität Wien machen lassen, über die sogenannte Bioverfügbarkeit Und das zeigt so, das Wasser übertrifft sogar Milch an Calcium und Magnesium Bioverfügbarkeit. verfügbarkeit 92% sind Bio-Verfügbar, das schafft nicht einmal die Milch. Und wenn man sich jetzt andere zweifellos organische Nahrung anschaut, wie Bananen äh, oder Brot oder Erbsen oder Schinken, was die hier untersucht haben in Wien, also die liegen weit, weit abgeschlagen in der Bio-Verfügbarkeit. Hinter dem Wasser. Das war die Bioverfügbarkeit übrigens auf der Grafik. Das ist das Calcium weiß und das Magnesium blau eingefärbt, falls man das auf dem Bild nicht genügend sieht. Also, jetzt komme ich mal zu Mineralien. Also, Mineralien, das weiß jeder, der schon mal in einem Mineralienmuseum gewesen ist. Die kann man anfassen, das ist eine Art, das sind Störner. Also, wenn man einen ins Wasser trifft, dann sinkt der Obi und wird nicht aufgelöst, jedenfalls nicht so schnell. Also, das Wasser fängt ja er erst langsam an, den Stor aufzufressen. Ja? Immer kleiner machen, bis er ionisiert ist. Also, Ionen, was ist denn das eigentlich? Ionen, das heißt, kommt aus dem Griechischen und heißt Wanderer. Also, wandern die. Und von den Ionen gibt es zwei allein, nämlich Anionen mit der negativen Ladung und Kationen mit der positiven Ladung. Und weil das eben so ist, kann man die durch elektrischen Strom Jetzt leiten, ja, man kann die richtig hin- und her schirmen, je nachdem, wo man Plus und Minus anlegt. Also, die häufigsten Ionen in unserem Wasser sind Kalzium und Magnesium, von dem rede ich ja schon länger. Und wenn man die zusammenzählt, dann kommt man auf die sogenannte Wasserhärte. Und das kennt ihr aus ihrem Wasserkocher oder aus, dem, aus der Kaffeemaschine. Ja, und sie erinnert sich, Wasserhärte kommt von die Weichensteine, Sedimentgestein, sagt so. Also nicht aus der Haken. Aber Wasser kann im Prinzip alle Mineralien auflösen. Kommt halt drauf an, wie lange Zeit mehr gibt. Jetzt ist Wasser von Natur aus so begierig drauf, andere Dinge in ihre Einzelteile zu zerlegen, dass Wasser sich mit schöner Regelmäßigkeit selber auffrisst. Ja, das kann man wirklich sagen. Also fast jeder kennt ja die Molekülformel von Wasser, also H2O. Und äh, wenn man die jetzt ionisieren will, wie es das Wasser normalerweise mit anderen Sachen macht, also mit den Mineralien. Wenn das Wasser sich selber ionisieren will, das geht auch. Und aus dem H2O wird dann das Kation H+, und das Anion OH-, das passiert von selber. Und zwar grundsätzlich mit jedem zehn Millionsten Wassermolekül. Das fällt sozusagen auseinander oder wird von den anderen Moleküle aufgefressen, aufgenagt. Man weiß es nicht, das ist ein Naturgesetz, das noch nicht so ganz klar ist, warum es eigentlich ist, aber es ist so. Also jedes zehnte Millionste Wassermolekül wird auffressen, ionisiert. Und dann sind zwei Wasserionen da H und OH Das nennt man dann Dissoziation des Wassers. Oder auch. Autoprotolyse, Autoprotolyse, weil die H-Plus-Ionen, die nennt man auch Protonen, weil die haben kein Elektron, deswegen das Plus und zur Wasserstoffatom ohne Elektron, die nennt man eben auch Protonen, deswegen Autoprotolyse. So. Aber jetzt wird es spannend, man kann nämlich diesen natürlichen, naturgesetzlichen Prozess der Autoprotolyse oder Dissoziation, den kann man ein bisschen ankurbeln, verstärken, indem man die Ionen daran erinnert, dass sie ja gewilligst mal wandern, solchen. Und, wenn man, und die wandern dann eben in der Gegenrichtung zum Strom. Also Plus wandert nach Minus und Minus wandert nach Plus. Und wenn wir jetzt da dazwischen so einen kleinen Grenzball aufstellen, wo die durchkennen, aber dann nehmen wir zurück, dann kann man in dem anderen Teil Wasser mehr H-Plus-Ionen, Kationen, und in das andere mehr OH- Anionen. Und das ist interessant, weil das OH- Wasser wird basisch und das H- Wasser wird sauer. Das schmeckt also richtig, dass das sauer wird. Weil nämlich Protonen oder H- Ionen, die sind das Maß, mit dem wir eigentlich als Chemiker den Grad einer Säure darstellen. Und den ganzen Vorgang, den nennt man Elektrolyse, also Zerlegung von Wasserlyse. heißt immer Zerlegung, Auflösung. Und äh, man nennt den Prozess dann eben auch Wasserionisierung. Und dazu gibt es eben Wasserionisierer. Das sind Elektrolysegeräte, die eben genau das machen, dass sie diese Autoprotolyse verstärken und saures und basisches Wasser erzeugen. Und äh, das Saure trinkt man natürlich nicht, sondern das Basische. Also vor allem in der Fastenzeit. Also, der Wasserionisierer hat folgenden Zweck, der macht aus dem Wasser zwei Wassersorten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Links, auf der linken Seite, mit dem Lila-Tropfen, sind mehr OH-Ionen drin, die das Wasser basisch machen. Und rechts mit dem gelben Tropfen mehr H-Ionen, die das Wasser sauer machen. Vor allem das basische Wasser hat sich seit ungefähr 80 Jahren in Deutschland, in der damaligen Sowjetunion, und vor allem in die fernöstlichen Länder, Japan, Korea und China, sehr etabliertes Ausgleichsgetränk für eine übersäuernde, moderne Ernährung. Allerdings hat man in diesen 80 Jahren, in den ersten 70, genauer gesagt, nicht so genau hingeschaut. Man hat auf den hohen pH-Wert von dem basischen Wasser geschaut, zwischen pH 9 und pH 11. Und man hat sich gewundert, dass das eigentlich ab pH 11 nicht ätzend ist wie eine Lauge. Wenn es in eine Lauge langs mit pH 10, dann tut es weh. Der verbrennt seine Haut. Äh, bei dem Wasser passiert gar nichts. Im Gegenteil, das schmeckt gut. Das hat jetzt pH 9,5. Also jedenfalls, das haben sie gewundert. Es gibt also da einen Unterschied. Und manche haben sogar Angst gehabt, dass das Wasser mit pH 9,5 oder 10 die Magensäure neutralisieren kann, wenn man es trinkt. Also. Aber, und das ist jetzt das Wesentliche, ist es ist eben keine Lauge. Weil nämlich der sogenannte Basenrest fehlt und das sind die. Kationen, also zum Beispiel in der Hauptsache das Kalzium und der Magnesium, die immer eine 2-Plus-Ladung haben, also praktisch den fällen 2 Elektronen. Bei einer Lauge sind die aber da, und zwar im Verhältnis 1 zu 1 zu den OH-Ionen. Und hier ist das Verhältnis verschwindend gering und deswegen ätzt das Ganze nicht, sondern schmeckt. Also den Vorgang, wie stark laugig das basische Wasser ist, das nennt man Pufferung. Ja? Das Wasser ist fast ungepuffert, weil eben immer eine deutliche Minderheit von Kationenpuffern da ist, gegenüber den OH-Ionen, die den pH-Wert bestimmen. Also, es ist trotz des hohen pH-Werts, ist es nur ganz, ganz leicht alkalisch, wie man sagt. Aber und jetzt komme ich zum springenden Punkt von meiner Fastenpredigt. Es ist auch nicht so wenig alkalisch gepuffert, dass es ganz egal ist, welches Wasser ich jetzt in der Fastenzeit da zu mir nehmen. Und das will ich Ihnen heute ein bisschen näher erklären. Also, ich kenne in meiner Eigenschaft als Ascha Mittwochs Fastenprediger nicht so die schönen Redner, die sagen, oh ja, Heilfasten, das entgiftet, das entschlagt, das macht die Psyche wieder klar und so weiter. Ja, das mag schon auch im Hintergrund sein. Gibt es ganz bestimmt auch solche Wirkungen, aber nach all den Tagen im Faschen mit Füllerei, Alkohol, massiver Kalorienaufnahme, geht es schon darum, die Wampen ein bisschen wegzukriegen. Es geht ums Fett, weniger Fett. Zeit Weihnachten bis Mittwoch, was ist denn da los? Da wird doch nur... Dann ist auch also Winter, da isst man sowieso mehr. Also jeder hat jetzt irgendwie ein bisschen zu viel von dem Fett und es geht schon darum, dass man das auch los wird. Es geht um das ganz ordinäre und im Bauchfett sogar gefährliche Fett. Ne? Sehr schädlich. Und wenn es um Fettabbau geht, Ladies and Gentlemen, dann geht es um Säuren. Fett besteht aus Fettsäuren. Und unser Einklang als fett das hat Namen. Die haben es bei Ihre Fett- und Zuckerhändler oder beim Discounter noch nie gelesen. Vielleicht stehen wir es im Kleingedruck. Ich einmal vor. 42 bis 51 Prozent Ölsäure. 21 bis 30 Prozent Palmitinsäure, 5 bis 8,5 Prozent Palmitoleinsäure, Palmitoleinsäure, 5 bis 8 Prozent, 5 bis 8,5 Prozent Stearinsäure und 2 bis 6 Prozent Myristinsäure. Ja, darum geht es. Säuren müssen wir loswerden, wenn wir Fett loswerden wollen, in der Fastenzeit. Und genau die Säuren müssen weg. Also. Die gut eingelagerten Specksäuren in unserem Körper, die schlafen erst einmal bei uns rum, weil wir haben auch noch andere Säuren als Fettsäuren. Zum Beispiel Milchsäure, wenn wir einen Muskelkater kriegen, Harnsäure, Oxalsäure, Phosphorsäure und natürlich vor allem die Kohlensäure. Die hat erst einmal Vorrang, wenn es ums Rausschmeißen loswerden von Säuren geht. Also und deswegen ist das Fasten so gut. Weil da gibt es einen Alarm, huh, es kommen keine normalen Säuren mehr. Jetzt bauen wir mal unsere eigenen schnell ab, weil wir gerade Zeit haben. Das ist der Punkt. Ja? Deswegen ist das Fasten gut. Und wie man fastet, da komme ich später drauf. Es geht also um eingelagerte Fettsäuren, die abgebaut werden müssen. Wie geht es? Kommt da einer im Löffel und löffelt die aus, wie Fassel Butterschmolzen. Die müssen aufgelöst werden als Säuren und dann über den Blutkreislauf transportiert werden. Also Blutkreislauf. Ohne Blutkreislauf kriegst du dein Fett nicht los. Aber, unser Blutkreislauf, das wissen die meisten von Ihnen, äh, der, der kann nicht so viel Säuren aufnehmen. Der hat ein, ein ganz ein enges pH-Fenster, wenn man sagt, zwischen 7,35 und 7,45. Also ganz wenig Spielraum für Säuren, obwohl es ganz gut gepuffert ist. Aber trotzdem, so leicht kriegt man da nicht schnell die Fettsäuren los. Also erstens, weil sie Platz haben, keine anderen Säuren, möglichst da, möglichst wenig andere Säuren und zweitens fuhre hat nicht Platz. Also, die Wampen braucht schon Zeit, bis man sie loswerden kann in der Fastenzeit, aber die ist ja dafür auch sechs Wochen lang. Also, bevor irgendeine Fettsäure ins Blut reinkommt, müssen erst einmal die Massensäuren rausgebracht werden. Also vor allem die Kohlensäure, das CO2, wird über die Lunge abgeatmet. Also die Lunge ist unser größtes Entsäuerungsorgan, die hat aber mit Fettsäuren nichts am Mut. Die müssen erst einmal über die Leber und ja, ein bisschen was geht auch über Haut und Haar weg, äh, von den Fettsäuren. Aber das ist, glauben Sie das ist wirklich ganz minimal. Das dient eigentlich nur der Eigenschmierung, der Außenhülle und äh, nicht dem Fettabbau. Also über die Haut und über die Haare und wenn es noch so glänzt. Und äh, wenn Sie zehnmal am Tag duschen, dann werden Sie hexenskrank. Aber ihr Fett werden Sie da nicht los. Auch das Schwitzen in der Sauna äh, oder beim Sport. Das verbraucht zwar Kalorien, das heißt aber äh, nur lange nicht, wenn Sie weiter essen, äh, dass Sie dann Fettsäuren äh, loswerden. Sie müssen erst einmal den Kanal dafür freischaufeln und das geht halt einfach nur durchs Fasten. Was machen die Nieren in dem ganzen Spiel? Also die scheiden erst einmal in der Schnellabfertigung mit Hilfe von Wasser, die verschiedenen Säuren wie Harnsäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure und alle möglichen anderen Kartetten auch noch. Und Deswegen ist ganz klar, nur wenn Sie die anderen Säuren in Ihrem Körper minimieren, dann haben unsere Ausscheidungsorgane überhaupt einen Platz dafür, um die Fettsäuren loszuwerden. Und da bin ich jetzt dann bei meinem Lieblingskandidaten für den ersten Preis in Gesundheitsidiotie. Das ist das Märchen von der basischen Zitrone. Ja. Dieses Märchen, das ich Ihnen ein näher erläutern werde, besteht in der unglaublichen Behauptung, dass Lebensmittel die einen eindeutig sauren Charakter haben, die man eindeutig sauren pH-Wert, den man wunderbar messen kann, dass die angeblich basisch wirken und deswegen nicht zur Säurelast zählen. Es ist absurd, aber Millionen von Leuten glauben diesen Schmarrn, diesen offensichtlichen Unsinn. Und wer kommt es? Es kommt von einem aus Schweden stammenden Chemiker, der während der ganzen Nazi-Zeit von 1927 bis 1945 an einem Krankenhaus in Dresden, also in Deutschland, gearbeitet hat und wir haben die ganzen absurden, wahnsinnigen Überzeugungen dieser Zeit hinter uns gelassen, aber das geistert immer noch durch die Postillen. Basisch wirkendes Saures. Es ist so absurd. Also für mich ist das eigentlich ein Skandal. Ihr habt mal einen Vortrag gehalten. Und da meldete sich ein Arzt und hat gesagt, nein, nein, die stimmt ja gar nicht, Herr Asenbaum, das ist ja gar nicht so, weil die wirken ja auch basisch, die Zitronen. Und dann habe ich es einem folgendermaßen erklärt. Also dieser Herr Ragnar Berg, äh, Chemiker aus Göteborg, ist mit 25 Jahren nach Deutschland eingewandert und hat sich ab 1902 in Dresden mit Ernährungsforschung beschäftigt. Und noch vor dem ersten Weltkrieg, im Jahr 1913, hat er dann dieses ominöse Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Nahrungs- und Genussmittel, ihre Zusammensetzung und ihr Einfluss auf die Gesundheit mit besonderer Berücksichtigung der Aschenbestandteile. Also die Methode von dem Ragnar Berg sehen Sie auf der Bilderserie her, die diesen Wahnsinn nachgestellt hat. Also zuerst verbrennt man ein saures Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Zitrone, danach rührt man die Asche von der Zitrone in ein destilliertes Wasser, hier mit pH 6,650 und nach dem Einrühren steigt der vorher saure pH-Wert ins Basische, um 1,46 auf 8,0. Also sprach der Herr Ragnar Berg dann, ja, die Zitrone wirkt nach der Verstoffwechslung, also nach dem Verbrennen durch Sauerstoff, offensichtlich basisch. Genauso wie andere Obstsorten, die bei direkter Messung im frischen Zustand absolut sauer sind. Obwohl der Mann 1956 gestorben ist, lebt seine Quatschkomödie noch heute in den Gehirnen angeblicher Ernährungsforscher. Alter Schwede, was für ein Schwachsinn ist das denn? Wenn ich die Asche von einem Zigarillo äh, in destilliertes Wasser einrühre, äh, äh, da geht der pH-Wert von 6,94 auf 11,21 rauf. Ja und? Ist es dann Basenkost, wenn ich äh, Zigarillos esse oder Zigarillo-Asche äh, in mich reinstopfe? Äh, ja, warum esse ich dann keine super basischen Zigarillos, um mich zu entsäuern? Also, geht's noch? Obwohl der Mann so einen unglaublichen Schwachsinn erzählt hat, gilt dieser Herr Ragnar Berg immer noch als der Urvater der sogenannten Basenkost. Und, ja, der hat richtig Karriere gemacht in der Nazizeit. Ein Jahr nach der Machtergreifung ist er zum Leiter der physiologischen Abteilung des Krankenhauses Dresden-Friedrichstadt berufen worden. Und... Bis 1945 haben die, die Leute Schweden da dort behalten. Der hat reinpasst in die Ideologie. Übrigens hat er nur einen Sohn gehabt, den darf man nicht damit verwechseln, aber das war der Gunnar Berg. Und der war auch Nazi, der war sogar in der SA. Und der war sogar noch nach dem Krieg in alle möglichen Nazi-Altorganisationen engagiert. Da war sein Vater schon längst nach Schweden verschwunden. Aber Berg und seine Lehre, meine Herren, es gibt noch Sachen, die wir aufarbeiten müssen. Es wird nicht aufgearbeitet, also in Deutschland. Noch im Jahr 2001 gab es eine Dissertation von einem gewissen Herrn Rummel Georg, eine Dissertation aus Dresden, und die feierte ihn als den Begründer der basischen Kost. Also, mir reicht jetzt, über Ragnar Berg zu reden, ich habe jetzt genug darüber gesagt. Es ist doch eigentlich so klar. Und es tut mir leid, es gibt viele Naturkostläden, die, die, die von dem Sparen leben. Die müssen halt dann ein bisschen umdenken. Es gibt andere Möglichkeiten. Wirklich genug. Man muss den Leuten nicht Blödsinn erzählen. Ein Gemüse, das kann irgendwie noch in die basische Richtung führen, aber Obst nie und nimmer und nimmer und nimmer und nimmer. Also die sachliche Kritik an der ganzen Theorie ist doch wirklich ziemlich einfach. Wir essen die komplette Zitrone. Oder wir trinken den Zitronensaft. Und unser Körper macht daraus doch keine Asche. Sondern er muss die vorhandene Säure ausscheiden. Über die Lunge und über den Urin. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Und bevor wir das ausscheiden können, muss die komplette Säurelast von der Zitrone übers Blut, über den Kreislauf. Und damit ist natürlich die Säurekapazität unserer Adern belastet. Wir haben ja nicht den Laborscharnstein von dem Herrn Ragnar Berg. Unsere Adern sind keine Schornsteine. Die müssen wir pflegen. Und wenn wir zu viel Säuren durchschicken, ist das schlecht. Und was passiert wirklich mit der sauren Zitrone? Weil das Blut bei höherer Säurebelastung nicht genügend Puffermöglichkeiten hat, müssen die realen Reste der Zitrone... Und auch andere messbar saure Nahrungsmittel warten, bis sie entsorgt werden können. Also, unsere Zellen jedenfalls haben nur einen Schornstein und der heißt Blutkreislauf und der muss das Kohlendioxid zur Lunge schaffen, damit es dort abgeraucht werden kann. Und der Blutkreislauf funktioniert wie eine rote Ampel. Unter pH 7,35 Säurelast macht der Schornstein dicht. Und alle Säuren müssen die nächste Lungenpassage abwarten. Bis bei 7,35 wieder ein bisschen Platz für Kohlendioxid und andere Säuren ist. Es ist ja unstrittig, dass sich in einer verbrannten Säure mehr Kationen als Anionen finden. Darum wird das Aschewasser ja leicht basisch. Wir haben ja gesehen, dass das eigentlich verhältnismäßig wenig ist im Vergleich zu einem Zigarillo. Aber... Wir essen ja nicht die Asche von der Zitrone, sondern die ganze Frucht. Und der Schornstein ist eben das Blut und steht nicht im Labor eines Nazis. Drum ist die Zitrone und all die anderen angeblich basisch wirkenden Lebensmittel insgesamt sauer. Nochmal, es gibt kaum Lebensmittel, die messbar basisch sind. Die Ausnahme sind Hühnereier, deren Eiklar kann sogar schon mal die Werte von basischem ionisierten Wasser haben, nämlich 9,5 und sogar mehr. Jetzt möchte ich natürlich nicht sagen, dass die Zitrone ungesund ist. Aber sie ist nicht basisch. Sie ist gesund wegen ihrer Antioxidantien, zum Beispiel. Zum Glück bin ich nicht der einzige Prediger gegen dieses Zitronenmärchen von dem Ragnar Berg. Danke an Marco Körner für seinen engagierten Artikel bei den Chem-Reportern. Damit bleibt nur noch die Frage in meiner Predigt offen, wie kann ich mir denn dabei helfen, beim Fasten meine Fettsäuren loszuwerden? Darum zeige ich Ihnen jetzt, warum das mit ionisiertem Wasser oder auch basischem Aktivwasser, ERW, ARW, Elektrolytwasser, Kangenwasser, aquionisiertem Wasser oder wie auch sonst man das immer nennt, was ich hier trinke, eigentlich ganz vernünftig geht. Also hier sehen Sie auf dem Bild den pH-Wert des Leitungswassers vor der Aufbereitung in einem Wasserionisierer. Das sind dann 7,52 pH. Das ist ganz normal in Deutschland. Jetzt wollen wir das Wasser, das wir in der Fastenzeit trinken wollen, mit einer echten Herausforderung konfrontieren. Nämlich mit echten, unverbrannten Zitronensaft mit einem sehr sauren pH-Wert von 1,73. Und davon nehmen wir jetzt 1 Milliliter. 1 Milliliter. Und nehmen dann mindestens einen Liter von verschiedenen Wassersorten und schauen, was dann eigentlich mit dem pH-Wert passiert. Und welches Wasser man dann für den Säurebasenausgleich besser verwenden kann. Also, unser erster Kandidat ist ein in Esoterik- und Heilpraktikerkreisen sehr häufig empfohlenes Mineralwasser aus dem Örtchen Leonhards-Pfunzen vor den Bayerischen Alpen in Ostbayern, die stille Version der sankt Leonhardsquelle. quelle die gibt es auch in einer Vollmondabfüllung, das ist die normale Abfüllung, weil ich von solchen auch nichts halte. Also, das Wasser ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut in seiner Ausgewogenheit im Vergleich zu anderen deutschen Brunnen. Das ist, das ist was für den größeren Geldbeutel. Na gut, also schauen wir uns mal an den pH-Wert, der ist jetzt hier gemessen 7,37. Also, dann als nächstes ist der Herausforderer des Zitronensafts. Lauretana, diese artesische Quelle. Die entspringt in der Nähe von dem Wallfahrtsort Graglia Santuario in der Gletscherregion des italienischen Monte Rosa. Sie erinnert sich, Wasser aus großer Höhe hat ja wenig Zeit, sich mit Mineralien anzureichern. Das nutzt also der Hersteller aus, um es das leichteste Wasser Europas zu nennen. Laut Werbung hat es nur 14 Milligramm Feststoffe pro Liter. Und es soll gut bei Fasten- und Trinkkuren sein. Es hätte mehr als 60.000 Ohm elektrischen Widerstand. Das würde mich aber nur interessieren, wenn ich in einem Elektronikladen einkaufen wollte, aber nicht bei Trinkwasser. Aber der Widerstand bzw. die Leitfähigkeit sind ja gängige Argumente in der Szenerie von Umkehrosmoseanlagen. Und mit den meisten Umkehrosmoseanlagen kann Lauretana -Ta in der Tat konkurrieren, weil in dem, ja letztlich ist es ein Gletscher-Schmelzwasser, da ist wirklich kaum was drin außer Wasser. Das einzige, was in der Wärmung fehlt, ist der Hinweis, ja, tun Sie es doch in Ihr Dampfbügeleisen. Wäre vielleicht ein bisschen preislich, äh, anspruchsvoll, äh, das Bügeleisen damit zu verso äh, versorgen. Also ich messe bei Lauretana hier ein äh, auch für Umkehrosmoseanlagen typischen pH-Wert von 6,56 und, und dass das leicht sauer ist, das ist kaum auf die enthaltenen Mineralien zurückzuführen, sondern einfach da, da ist ein bisschen Kohlendioxid drin. Also im Säurebasensinn ist das ein pH-neutrales Wasser, genauso wie Umkehrosmosewasser eigentlich immer neutral ist, wenn kein Kohlendioxid drin ist. Und es kann also weder Basen noch Säuren erheblich neutralisieren, das werden wir gleich sehen. Umkehrosmosewasser habe ich jetzt nicht in diesem äh, Vergleich dabei. Erstens, das Lauretana ist ja fast dasselbe. Äh, und außerdem rate ich einfach ab, Umkehrosmosewasser pur zu trinken, sondern ich empfehle, dass man das mit mindestens 50 Milligramm Kalzium pro Liter nachmineralisiert, so wie das in Israel, äh, wo die ihr Wasser durch Umkehrosmose äh, gewinnen müssen, äh, gesetzliche Vorschrift ist. Also da muss einfach mineralisiert werden. Bei uns muss es nicht... Aber ich sage Ihnen, tun Sie es, sind Sie nicht blöd. So, jetzt der dritte Herausforderer. Ich habe mit einem elektrolytischen Wasserionisierer mit neuen Elektroden. Das ist also Kandidat 3. Und da habe ich ein ionisiertes basisches, sogenanntes Aktivwasser mit einem pH-Wert von 9,55 hergestellt. Und bis wir das jetzt konfrontieren mit dem Zitronensaft, wird dann der pH ungefähr auf 9,5 sein und das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Das lässt die Trinkwasserverordnung nämlich noch zu. Das Wasser, mit dem ich das aufbereitet habe, mit dem Wasserionisierer, stammt aus Garching bei München, wo ich den Test im dortigen Aquazentrum durchgeführt habe. Also der Anfangs-pH war 7,52 und der ist dann praktisch um zwei logarithmische pH-Stufen auf 9,5 angehoben worden. Das ist so der normale Vorgang beim Wasserionisierer. So. Nach all dem, was ich Ihnen schon vorher über Pufferung und Alkalität erzählt habe, sollte das Testergebnis nicht besonders verwundern. Das leichteste Wasser Europas, wie sich Lauretana in der Werbung nennt, schafft es nicht, aber mit drei Litern diese verschwindend geringe Menge einer von 1 Milliliter Zitronensaft auch nur annähernd in den Bereich eines neutralen pH-Werts zu bringen. pH 3,13, das ist einfach immer noch sehr, sehr sauer. Wie sollte es so ein Wasser geeignet sein, äh, beim Abbau von Fe Fettsäuren zu helfen? Und wie soll uns das beim Fasten unterstützen oder bei einer Trinkkur? Äh, es, es, es geht einfach nicht. pH 3,13 ist einfach immer noch sehr sauer. Wie sollte denn das dafür geeignet sein, uns beim Fasten zu unterstützen, beim Abbau von Fettsäuren? Und dann das gut mineralisierte Mineralwasser von St. Leonhards. Quelle, das erreicht immerhin mit einem Liter, also nicht mit drei Litern, einen pH-Wert, wo nur 0,18 pH zum Nullpunkt bei pH 7 fehlen. Also das ist praktisch neutralisiert. Und jetzt schauen wir uns mal das basische Aktivwasser an, mit dem pH 9,55 Ausgangswert aus dem Wasserionisierer und das Testresultat ist 7,65, also da kann man wirklich davon sprechen, dass das beim Abbau von Fettsäuren unterstützen kann, ja? weil das ist halt wirklich basisch, natürlich ist es auch nur Wasser und gegenüber dem massiv gepufferten Zitronensaft, den man eben deswegen beim Fasten nicht trinken soll ist es natürlich um den Faktor 1000, weil wir haben nur 1 Milliliter Zitronensaft gehabt, um den Faktor 1000 auch das unterlegen. Was ich Ihnen mit dem Versuch zeigen wollte, ist, dass es schon einen unglaublichen Unterschied ausmacht, was man für ein Trinkwasser nimmt beim Fasten. Und überhaupt, was man das ganze Jahr über für ein Trinkwasser nimmt. Ich trinke das jetzt seit 16 Jahren. Also, wenn Sie sich durch die populärwissenschaftlichen Bücher und Talkshows zum Thema Ernährung fressen, dann werden Sie immer wieder mit der Falschaussage konfrontiert, dass zur basischen Ernährung und zur gesunden Ernährung Obst und Gemüse gehören. Also, das Obst wird, auch wenn man es noch so oft wiederholt, niemals basisch. Obst ist immer saurer und hat. Auch viel zucker und zucker macht auch sauer also obst ist gesund wegen seiner enzyme wegen seiner vitamine wegen der flavonoide aber nie im leben basisch hier zeige ich ihnen mal ein paar beispiele also gemüse ist im vergleich zu obst zwar basischer aber im besten fall ph neutral wie jede erntefrische frische spinat richtige basische lebensmittel nahrungsmittel gibt's kaum nur wo das leben sich fortpflanzen will und den Nachwuchs, wo es Säuren schützen muss, da gibt es tatsächlich basische pH-Werte, beim Eiklar sogar bis zu 9,6. Übrigens kann man auch beim Sperma basische Werte messen. Also das sind die Fortpflanzungszellen, die sich besonders gegen Säuren schützen. Ansonsten gibt es keine basischen Nahrungsmittel. Die Honigmelone ist mit sauren pH 5,4 noch das basischste. Und wo sind sonst die Basen im Obst? Nun ganz einfach, sie verstecken sich hinter den organischen Fruchtsäuren und die werden durch den Fruchtzucker kaschiert, der unseren Geschmackssinn überlistet und uns die Trauben süß anstatt so grottensauer, wie sie sind, erscheinen lässt. Schauen wir mal ideologiefrei die Tatsachen an. Deutschlands Biobäcker, die kennen ja jetzt einen Aufschrei machen, aber mit einem Rockenbrötchen, sagen wir, mit pH 4,4 schon im Bereich von Bier, also dem, was man in Bayern als flüssiges Brot bezeichnet. Und die oft als leerer Kalorienbomber verpönte Laugenbrezen, die hat dagegen, weil die ist ja vorbehandelt worden mit einer Lauge, deswegen heißt sie ja so, äh, mit einer Natrolauge, die ist dann tatsächlich 13 Mal basischer als so ein hochgelobtes Bio-Vollkornbrot. Also ich rede jetzt hier vom Basenwert äh, von Nahrungsmitteln, nicht vom gesundheitlichen Wert, wohlgemerkt. Und wenn wir jetzt aber vom Säurebasenausgleich sprechen wollen, dann müssen wir erstmal Kohlendioxid loswerden. Und dazu müssen wir die Lungen stimulieren und erstmal Sport treiben. Mäßigen Sport, aerobensport. Weil der stärkste Säurebasenausgleich über die Lunge, über den Gasaustausch stattfindet. Und wir verbrauchen nur knapp ein Viertel von dem Sauerstoff in der Luft. Nur knapp ein Viertel. Und daraus machen wir dann das Hundertfache an Kohlendioxid das wir ausatmen. Das ist am Tag ein Kilo Kohlendioxid, das wir ausatmen. Übrigens, die Lunge ist auch noch ein großer Wasserverbraucher. Deswegen, wenn ich jetzt so viel rede, kriege ich wahnsinnig Durst. Weil mit jedem Atemzug, mit jedem tieferen Atemzug, geht Wasser raus. Als Kondensat. Also in jedem Atemzug, den wir ausatmen, sind 6% Wasserdampf drin. Das sind dann, was wir insgesamt ausatmen, ungefähr 0,75 Kubikmeter am Tag. Also wir dampfen ganz schön was ab. Und deswegen ist eine mäßige, aerobe körperliche Anstrengung förderlich beim Abbau auch von Fettsäuren in der Fastenphase. Und Wasser ist grundsätzlich das, was Nieren und Lungen in großer Menge brauchen. Damit wir uns entsäuern können. Und damit wir in der Fastenperiode Fettsäuren abbauen können. Mineralien können wir basisch machen. Nehmen wir jetzt mal unsere mineralstrotzenden Mineralwässer die meistens. Sind aber durch die Kohlensäure grotten sauer. Wenn Sie jetzt so kohlensäures Wasser so lang schütteln, dass die Kohlensäure rausgeht, äh, dann wird es vielleicht sogar leicht basisch. Äh, so wird es St. Leonhard. Also die Kohlensäure, die haut ja bei 60 Grad aus dem Wasser so richtig ab das ist ja der Grund, warum also zum Beispiel ein wärmes Wasser, zum Beispiel Wasser in der Badewanne, ist wunderbarerweise immer ein bisschen basisch also naja ähm, also natürlich beim Fasten keine Kohlensäurehaltigen Mineralwässertrinker ist doch klar die, die, die, die mit Kohlensäure, die haben zwischen 4,5 und 6,5 pH-Werte die sind nicht basischer als ein Kaffee, keine kleinen Kaffeetrinker und von dem trinke ich aber jetzt nicht gleich ein paar Liter, ja, sondern vielleicht so ein kleines espresso tässchen Das kann nicht schaden. Also was viele vielleicht gar nicht wissen, die Untergrenze für Trinkwasser, die der Gesetzgeber vorschreibt in der Trinkwasserverordnung, die liegt bei pH 6,5. Also kein Mineralwasser mit äh, Strudel drin äh, erfüllt diese Trinkwassernorm. Äh, trotzdem wird uns gesagt, wir sollen das unbedingt äh, trinken. Also, das basische Aktivwasser, das liegt an der Obergrenze, an der gesetzlichen für Trinkwasser. Das heißt, bei pH 9,5. Also das geht noch. Schmeckt aber mit 6,5. Also, das ist auch der Wert, immer für basisches Aktivwasser aus dem Wasserionisierer empfehlen. Also, Obergrenze. Weil, wenn wir jetzt dann 9,5 haben und das normale Leitungswasser hat äh, 7,5, äh, dann sind es zwei pH-Stufen, das heißt 10 mal 10, also 100 mal basischer, äh, als äh, das Leitungswasser. Ja. Also richtig sauer, so saurer als Essig, aber davon nehmen wir nicht nur einen Esslöffel voll, äh, sind Limonaden, also Limonaden, sind grauenhaft sauer. man schmeckt man das bloß nicht, weil die Säure äh, durch den Zucker, oder die Zuckerersatzstoffe kaschiert wird. Also, jetzt schauen wir uns mal das klassische Fasten an, das Heilfasten. Da sehen Sie jetzt hier mal den typischen Verlauf eines sechstägigen Heilfastens mit basischem ionisierten Wasser. Das hat mein verstorbener Freund Dr. Walter Irlacher an tausenden von Fällen beobachtet. Es schaut immer ganz ähnlich aus. Man kann wirklich dabei zuschauen, wie das Blut von Tag zu Tag klarer wird und sich vom Ballast befreit. Also, Typisch ist auch die am dritten Tag von dem Heilfasten auftretende Fastenkrise, das senkt ganz klar an der Veränderung des, des, des Bildes. Da, da ist der Säureansturm von den abgebauten Fettsäuren, weil beim Heilfasten isst man ja gar nichts, so groß, dass sich das Blut zusammenklumpt und man sieht auch eine erhöhte Gerinnungsneigung an den Fäden, die da rumschwimmen. Also, das ist dann beim Heilfasten nicht gerade der angenehmste Tag. Bei manchen kommt es einen Tag später, bei manchen kommt es einen Tag früher. Aber es kommt die Fastenkrise und da braucht man dann ein gewisses Durchhaltevermögen. Deswegen neige ich persönlich heute mehr dazu, dass man das sogenannte intermittierende Fasten oder auch Intervallfasten vorzieht, weil das kann man dauerhaft machen, ohne Anstrengung oder sagen wir mal, vielleicht ist es. Die Lernphase ist ein bisschen anstrengend, aber ansonsten, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann geht das ganz wunderbar. Und da geht zwar der Fettsäureabbau ein bisschen langsamer, aber er geht kontinuierlich und das ist das Entscheidende. Da steht da ein Tropfen höhlt den Stein und steht das Fasten ähm, verschlankt das Schwein. Das ist alles ganz einfach. Also deswegen ist das Intervallfasten oder intermittierende Fasten oder 16 zu 8 Fasten äh, ein richtiger Megatrend geworden, weil das ist nicht nur effizient, sondern auch verhältnismäßig leicht durchführbar. Und es ist auch noch sozial äh, kompatibel, weil man muss nicht immer Nein äh, zu verführerischen Essensangeboten äh, sagen. Äh, oder zum Hunger. Oder wenn man zum Essen eingeladen wird. Äh, beim Heilfasten da, da bist du ein sozialer Outsider. Da ja, gehst am besten in ein stilles Kämmerlein und lass dir bei niemandem sehen weil du saugrantig bist. Beim Intervallfasten geht das alles, da kannst du dich auf deine nächste Mahlzeit freuen. musst dann nur 16 Stunden warten. Also in der Kurzform äh, ist die Anweisung für das Intervallfasten oder intermittierende Fasten einfach die, mach da überhaupt keine Gedanken, wie früh du isst und auch nicht, was du isst. Isst, was dir schmeckt. Es geht einzig und allein darum, sich zu entscheiden, wann man isst und wann nicht. Und da gilt die Regel, 16 zu 8. Das heißt, essen darfst du nur an einem Drittel eines 24-Stunden-Tages. Also 16 Stunden fasten, das heißt nichts essen, nur Trinker. Und essen, was du willst, 8 Stunden lang. Sie werden schon sehen, dass Sie äh, dann nicht mehr so viel schlinkschlabbern wollen, äh, wenn Ihr Körper sich daran gewöhnt hat, dass er nicht dauernd irgendwie seinen Magen ausdehnen muss weil der Magen, der zieht sich dann an zusammen und dann ist man schneller satt, ist ganz einfach. Also 16 Stunden am Tag ist Essen verboten, in dieser Zeit trinkst einfach, wenn du Hunger hast und am besten basisches, ionisiertes Wasser. Ja, es ist auch schon Mittwoch, ich habe angefangen mit Fasten, ich muss trinken. Man kann natürlich auch andere kalorienfreie Getränke äh, zu sich nehmen und ungesüßt. Ungesüßt ist ganz äh, wichtig, auch wenn es null Kalorienzucker äh, ist, weil das hat bestimmte Effekte auf das Insulin, äh, seine Körpertäuschung äh, sozusagen. Also es muss ungesüßt sein und kalorienfrei. Äh, also zum Beispiel einen Tee oder einen schwarzen Kaffee, das ist äh, kein Problem, wenn man es jetzt mit dem Wasser mehr so hat. Und dann ganz wichtig beim intermittierenden Fasten oder Intervallfasten äh, ist dass man mindestens einen Tag äh, pro Woche äh, das Fasten durchbricht. Das heißt, dass man da isst, wann man will. Das heißt jetzt nicht, frisst 24 Stunden lang. Das heißt einfach, du darfst da zu jeder Zeit essen. Meinetwegen am Sonntag oder wann es immer Ihnen im Kram passt. Warum das? ist das jetzt besser als frisst die Hälfte? Ne? Weil frisst die Hälfte äh, macht keinen Spaß, wenn man isst, dann möchte man satt werden davor. Sonst macht das ganze keinen spaß und keinen sinn deswegen soll man dann, wenn man isst, auch satt werden und nicht dann so mit einem dem, mit halb hungrigen Gefühl dann ins Bett gehen oder sowas na, essen, wenn man isst und nicht essen, einfach mal ein bisschen länger und das ist deswegen so gut weil beim normalen Totalfasten da scheut der Körper relativ schnell zurück, schon nach, nach wenigen Tagen äh, reduziert seinen Kalorienabbau und besorgt sich die Nahrung, weil es leichter geht, Muskeln abzubauen, erstmal aus dem Muskel. Das heißt, du kriegst einen Muskelschwund anstatt einen Fettschwund. Äh, deswegen ist die ganze Heilfasterei äh, aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz, ganz äh, empfehlenswert. Es gibt schon ein paar Indikationen, aber der normale Mensch, der einfach seine Wampen ein bisschen reduzieren will, äh, der sollte es in der Wallfasten machen. Äh, weil da hat der Körper dann jeden Tag, also bis auf den Orner oder vielleicht einmal zwei. Also man kann auch mal das ganze Wochenende dann äh, das Fasten durchbrechen. Äh, das ist je nach der sozialen Situation, in der man ist, sicherlich äh, für jeden leicht selber zu entscheiden. Es dauert dann halt ein bisschen länger. Also die Fastenzeit ist ja eigentlich dazu da, dass man sich auf das nächste Fest, nämlich auf Ostern, freut. Und ehrlich gesagt, das Fasten fällt ja eigentlich ganz einfach nach dem Trubel von der Weihnachtszeit und von dem Fasching und Karneval äh, und dem, dem ganzen Zeug. Ja, da ist man ja auch über ein bisschen Erholung froh. und man fühlt sich ja auch ein äh, bisschen unbeweglich und äh, fett, faul, träge, winterschläfrig. Und das Fasten bereitet einem schon gut auf das Frü Frühjahr vor. Äh, die Bayern haben ja dann das Starkbier erfunden, damit der Fastenstress nicht allzu schlimm wird. Weil nach dem Motto, was man nicht essen kann, das, das kann man doch wenigstens trinken. Leider Gottes macht das Starkbier halt auch Lust auf fetten Braten und deftige Würst dazu das geht gar nicht. Na, das geht eigentlich gar nicht. Das können Sie ja dann an dem einen Tag machen, äh, wo Sie das Intervallfasten unterbrechen. Also, Bier beruhigt ja im Allgemeinen wegen dem Hopfen, das Starkbier beruhigt noch viel mehr und nimmt natürlich, natürlich einen Stress vom Trinker, also für viele ist die Fastenzeit dann auch irgendwie so ein Stress, das ist gar nicht gut, mit dem Intervallfasten ist es kein Stress, na, weil da können Sie sich immer aufs nächste Essen freuen. Das ist in einer so nahen Zukunft, dass Sie das gar nicht merken, äh, wenn Sie, wenn Sie äh, jetzt 16 Stunden lang nichts essen, die meiste Zeit von der, der wo, Sie, wo Sie nichts essen, da schlafen Sie sowieso. Äh, also bewusste äh, Fastenperiode ist dann eigentlich ganz gering, wenn Sie acht Stunden schlafen müssen, sondern 8 Stunden nichts essen, dann haben Sie den Intervallfastentag schon erledigt. Ja? Also, ja, und Starkbier, Alkohol, äh, das ist ja auch verpönt äh, in der Fastenzeit. Naja, obwohl, das Bier bringt ja manchmal schon auf gute Ideen. Also, zum Beispiel, äh, der Münchner Ingenieur Alfons Natterer, der im Jahr 1931 den Wasserionisierer erfunden hat, der wollte eigentlich ursprünglich mit dem Wasser, der wollte es nicht für Trinkwasser. <lacht> der wollte Bier damit brauen. Das nur nebenbei gesagt. Also, der Wasserionisierer, der kann Wasser basisch machen. Und der hilft beim Entsäuern und beim Fasten, so haben wir gesehen. Aber in dem Wasser steckt auch noch was anderes als Basen. Das hat man jetzt erst in unserem Jahrhundert oder im dritten Jahrtausend entdeckt. 2007, genauer gesagt, da steckt noch was anderes drin. Und das ist eigentlich das, was interessant ist. Was auch natürliche Heilwässer interessant macht. Und, äh, das ist Wasserstoff. Und der Wasserstoff entsteht in dem Wasserionisierer bei der Elektrolyse in der Kathodenkammer. Und der lässt sich bis zu einem gewissen Maß, nämlich 1,6 Milligramm pro Liter, im Wasser speichern. Und das macht diesen ja, geistig, geistig erfrischenden Wasserstoff. Ähm, Stoff aus, der dieses Wasser so beliebt macht, wenn man sich daran gewöhnt hat, den Wasserstoffwasser zu trinken, dann schmeckt man wirklich, wirklich nichts anderes mehr. Dann lassen sie jedes andere Wasser stehen, weil der Wasserstoff, das ist halt einfach so, ja, man möchte mehr. Man möchte einfach mehr davon. Der Wasserstoff ist das kleinste Molekül, das es gibt, kann überall hin, geht in die Mitochondrien, sorgt dafür, dass mehr Mitochondrien in den Zellen gebildet werden, also mehr Energie zur Verfügung steht in Form von ATP. Der gibt alle möglichen Signale im Körper rum, zum Beispiel wenn man Entzündungen hat und so weiter. Dass, dass die äh, zu, äh, zurückgehen. Es gibt 150 verschiedene Anwendungsfelder, die jetzt äh, Wissenschaftler in aller Welt seit 2007 äh, da in der medizinischen Anwendung äh, untersuchen. Und im Wellness ist das natürlich eine ganz so geile Sache. Äh, die Sportler haben mehr davon, die regenerieren schneller. Äh, die Gesunden haben mehr davon, weil sie wacher sind. Und äh, die Kranken haben den oder jenen Vorteil, äh, das sind über 1000 Forscher, die da gerade wie weit dran äh, rumarbeiten. Äh, also darüber habe ich auch andere Vorträge gehalten. Also schauen Sie sich das bitte da an oder, oder lesen Sie eins von meinen Büchern, wo das, wo das äh, drinsteht. Äh, ich wollte ja nur sagen, es geht nicht nur um basisches äh, Wasser, sondern auch darum, was, ein, ja, ein was für ein gasisches Wasser das ist. Äh, nämlich eben ein H2-Gas. Also Wasserstoff, das, der, der, der Kraftstoff, mit dem die modernsten alle Autos fahren. Ja? Umweltfreundlich. Äh, passiert nichts. Das kommt nur, wenn die Energie verbrannt ist, kommt nur Wasser raus. Wasser können wir eh brauchen. Und dann nur Wasserstoff im Wasser drin. Ist super Benzin eigentlich für unsere Fastenzeit. Und auch fürs ganze Jahr. Also, wie gesagt, darüber habe ich schon andere Vorträge gehalten. Auf Hochdeutsch damit, und auf Englisch, äh, damit äh, auch andere verstehen. Äh, es gibt zum Beispiel jetzt nicht nur Wasserionisierer, sondern auch andere Möglichkeiten, weil zum Beispiel die Hydronade-Tabletten, das sind so Sprudeltabletten, die, die, die schmeißen ins Wasser rein und die enthalten auch Magnesium und das reagiert mit dem Wasser und dann äh, wird dann nicht nur das Magnesium äh, reingegeben, was eh schon ganz gut ist, äh, sondern eben auch Wasserstoff und zwar in einer beträchtlichen Menge. In einer wirklich beträchtlichen Menge, also da kommt man sogar über diese 1,6 Milligramm pro Liter hinaus, eben weil das, weil das so, ein, so, ein, so ein chemischer Prozess ist, den, den man halt durch die Menge des, des Materials äh, steuern kann. Also das ist eine Möglichkeit für unterwegs, diese wasserstoff Tabletten Wasserionisierer ist am besten, weil die Tabletten haben immer ein bisschen einen leichten Nebengeschmack, weil man ein paar Säuren braucht, äh, um die, das aufzulösen. Äh, mit dem Wasserionisierer hat man also erstens basisch, äh, zweitens hat man Wasserstoff und drittens natürlich sauberes Wasser, weil da sind natürlich Wasserfilter drin, äh, die das vorher reinigen. Dann die dritte Empfehlung, äh, das sind die sogenannten Wasserstoffbooster. Ähm, boosten, das heißt, die pusten also wirklich viel Wasserstoff da rein und zwar unter Druck. Auf die Weise kann man auch mehr Wasserstoff in dem Wasser äh, drin speichern. Also das müssen Sie sich vorstellen wie so ein, so ein Soda-Automaten. Ne? Äh, nur, dass Sie statt Kohlensäure eben Wasserstoff da reinpressen. Ne? Und das ist übrigens auch gute Merkhilfe, weil genauso wie, wie das Kohlendioxid aus dem, aus dem Sprudelwasser schnell rausgeht, wenn, wenn man es offen stehen lässt, geht auch der Wasserstoff schnell wieder raus, wenn er unter Druck noch äh, nachgepresst worden ist. Und äh, deswegen sollten Sie das äh, zügig trinken. Und genau deswegen sind auch die Behälter, die auf diesen Wasserstoffboostern äh, drauf sind, so, so, so klein. Äh, damit das halt gerade eine eine Trinkportion, jetzt nicht für gestandener Bayern, aber für die meisten Leute, das sind so 0,3 bis 0,4 Liter, was da meistens dann ist, und das ist das, was man auf einen Hubs trinken kann. Also ich wenigstens. Gut, äh, die Booster haben auch den Vorteil, dass die im Gegensatz zum Wasserionisierer nicht irgendwo angeschlossen werden müssen, sondern die die laufen mit dem Akku, die kann man jederzeit überall wieder aufladen, mit dem USB-Kabel und äh, wenn man jetzt dann da kein Leitungswasser hat, das irgendwie vorgereinigt ist, äh, sondern irgendein anderes Wasser haben würde dann kann man sich also zum Beispiel so als Kleon hat, stille Quelle kaufen und das dann da rein tun, äh, das ist dann auch sauber, weil da achten die Mineralwasserhersteller natürlich schon äh, drauf, dass man da das richtige Wasser hat. Ähm, der allerneueste Trend das ist jetzt mit dem Wasserstoffgas. Äh, also wenn man davon ganz viel will, dann kann man sich den einfach jetzt nicht nur übers Wasser in, in, in, in den Verdauungstrakt äh, reinschieben, sondern es gibt so ja, verschiedene Lungenkrankheiten, Asthmatika und so weiter, COPD äh, und äh, auch, auch Gehirnkrankheiten. Also man kann den Wasserstoff auch inhalieren. Und wenn man inhaliert, äh, dann geht es ja da am Riechnerv vorbei. und Der Riechnerv hat eine direkte Verbindung äh, zum Gehirn und deswegen gibt es also jetzt ja, sagen wir mal im weitesten Stichwortbereich äh, Gedächtnisstörungen und, und so weiter äh, nachlassende Gehirnleistung und das scheint sich schon zu erweisen und also ich persönlich spüre es auch äh, dass man da wacher wird, äh, wenn man mal diese Inhalation äh, macht. Und da gibt es jetzt auch sogar so Kombi-Geräte, die mit, da kann man inhalieren äh, über die Nase. Äh, und man kann auch mit demselben Gerät äh, sich dann Wasserstoff boosten, also wie bei einem Booster, äh, und zwar in erstaunlich schneller Zeit. Also das ist eine gute Methode, wenn man ganz viel Stress hat und äh, gesundheitliche Probleme auch, äh, da etwas für sich zu tun. Also. Jetzt gibt es also diese, diese Möglichkeiten, Wasserionisierer, Sprudeltabletten, Wasserstoffbooster, Inhalationskombigeräte. Ähm, also ich sitze natürlich da im Vollen. Äh, ich nutze das alles jeden Tag äh, selber. möchte jetzt noch kein Leid erwecken, aber ich habe schon 10 Kilo verloren. Dadurch, dass ich äh, das mache, bin also jetzt wesentlich schlanker ja. als äh, früher und einfach so nebenbei. Also... Außer, dass ich auch das intermittierende Fasten mache und, und halt wirklich dann tagsüber äh, nichts esse. Äh, bis, bis zum Spätnachmittag. Da mache ich eigentlich nichts. Ich esse ganz schön viel. Und nicht nur Gesundes. Glauben Sie mir Also, äh, wenn Sie mehr wissen wollen, dann gehen Sie bitte schön auf meine Website www.euromultimedia.de Da kriegen Sie äh, das Ganze tiefer gestaffelt in der Information und natürlich auf Hochdeutsch, teilweise sogar auf Englisch, teilweise, meine Bücher sind in sechs Sprachen übersetzt, da können Sie sich dann entsprechend Ihren Vorlieben zurechtfinden. Und damit sage ich herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Gehen Sie in sich, nach dem, was ich gesagt habe. Und wenn Sie in sich gehen, finden Sie sowieso den sympathischsten Menschen, den Sie sich vorstellen können, nämlich sich selber.